Wie kann ich meine Daten in R laden? Dazu möchte ich kurz drei Möglichkeiten vorstellen. Die erste Möglichkeit ist die, dass Sie einen gespeicherten Datensatz haben und diesen jetzt in Ihre Arbeitsumgebung in R reinladen möchten. Dafür können Sie diesen ReadTable-Befehl verwenden und ich habe schon mal die Hilfe dafür geöffnet mit Fragezeichen ReadTable. Dann sehen Sie hier unten rechts die Hilfe dazu und der Befehl funktioniert dann folgendermaßen. Ich schreibe read.table und dann kann ich direkt dahinter schreiben, wo der Datensatz gespeichert ist, also den kompletten Dateifahrt. so Und dann sage ich jetzt eher, wie dieser Datensatz, also dieses Objekt jetzt in meiner Umgebung heißen soll. Das nenne ich einfach mal Data1, ergibt sich aus diesem Retail-Befehl. Das Ganze markiere ich und führe das aus über Run und dann sehen Sie, dass hier der Datensatz in die Umgebung reingeladen wurde. Die zweite Möglichkeit, die ich vorstellen möchte, ist, dass man Daten aus einem bestehenden Datensatz, zum Beispiel in Excel oder in SPSS, importiert. Dafür kann man das Menü hier verwenden, Import Dataset, kann dann auswählen, wie der Datensatz vorliegt, zum Beispiel hier in Excel. Dann kann man wieder den Dateifad auswählen. In diesem Fall hier habe ich das einfach mal Testdaten in Excel genannt und bekomme dann hier eine Vorschau, wie das gleich eingelesen wird in R. Hier sieht man jetzt, dass die erste Zeile verwendet wird für die Spaltennamen, also als ob die Variablennamen in, diesen, in der ersten Zeile stehen würden. Das ist jetzt bei mir in dem Datensatz nicht der Fall, deswegen nehme ich dieses Häkchen hier weg, wo First Row as Names steht. Und dann ändert sich auch gleich hier die Vorschau. Man sieht, dass jetzt alle drei Spalten, äh, alle drei Zeilen drin sind und dann vergibt er eben automatisch einen Namen für die jeweilige Spalte. Den kann man dann später natürlich ändern. So, und jetzt ist das Schöne, dass man dann einen Code Preview hier direkt bekommt. Den kann man dann in sein Skript einfügen, wenn man jetzt nicht direkt hier auf Import gehen möchte. Dafür markiere ich einfach den ganzen Code Preview. Und statt das jetzt direkt zu importieren, was man natürlich auch machen kann, beende ich einmal kurz dieses Menü und füge das hier in mein Skript ein, um darauf später auch noch zugreifen zu können. So, und dann kann ich das Ganze aus dem Skript direkt ausführen, indem ich es markiere und über Run ausführe. Und dann sehen Sie, dass hier auch direkt dieser Datensatz in die Arbeitsumgebung hier reingeladen wurde. Und dann möchte ich noch eine dritte Möglichkeit vorstellen für diejenigen, die vielleicht gerade anfangen mit R zu arbeiten und noch keinen eigenen Datensatz haben. Dann können Sie auch die Beispieldatensätze aus dem R-Basispaket verwenden. Und dafür kann man einfach einmal Data eingeben. Dann bekommt man, wenn man das ausführt, eine Liste mit den ganzen Beispieldatensätzen, die hier in R vorhanden sind. Und dann kann man einfach einen von diesen Datensätzen auswählen und in seine Umgebung reinladen. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass man sagt, ich möchte das gerne Data 3 nennen. Und das ergibt sich aus. Und dann gibt man einen Namen von diesen beispiel -Datensätzen ein. Einer heißt zum Beispiel Orange. Dann führt man das aus und sieht dann, dass auch dieser dritte Datensatz hier in der Umgebung angezeigt wird. Soweit eine kleine Übersicht über die Möglichkeiten, die man hat, um einen Datensatz in R zu laden.